Systemrelevant. Systemrelevant. Systemrelevant. Systemrelevant, ja. Äh. Ähm, das ist ein interessantes. Äh, mhm. Es hat so eine Klassifizierung. Ich mache den Job nicht, um beklatscht zu werden, ja. Na, zum Beispiel, ich, ich arbeite systemrelevant. <lacht>